Ist es vielleicht morgens. Bei mir ist es gerade abends und ich habe lange und viel gearbeitet. Manches davon war leider vergeblich. Ich mache Schluss für heute, aber erst muss ich ins Bad. Wenn ich hier in unser Badezimmer komme, werde ich oft an eine Geschichte aus dem Lukasevangelium erinnert. Das liegt daran, dass meine Kinder dieses Zimmer mit so vielen Fischen aus Windekoller verziert haben. Ich möchte euch die Geschichte einmal vorlesen. Wie gesagt, bei Lukas im fünften Kapitel. Als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahre hinaus in tieferes Wasser. Dort sollt ihr eure Netze auswerfen zum Fang. Simon antwortete, Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Simon und seine Leute warfen die Netze aus. Sie fingen so viele Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Sie winkten die Fischer im anderen Boot herbei. Sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen beluden sie beide Boote, bis sie fast untergingen. Sie gingen nicht unter. Sie konnten ihren grandiosen Fang an Land bringen. Wenn ich hier so inmitten der Fische sitze, komme ich mir fast selbst vor, als ob ich im Netz des Petrus dabei wäre. Und das passt auch. Denn nach diesem Fang hat Jesus zu Petrus gesagt, von jetzt an sollst du Menschen und nicht nur Fische ins Boot holen. Menschen dazu holen, in die Gemeinschaft derer, die auf Jesu Wort noch mal was anfangen, die auf Jesu Wort hin sich nicht begnügen mit der harten und vielleicht vergeblichen Arbeit des vergangenen Tages, sondern Menschen, die darauf vertrauen, dass durch Gott vieles gelingen kann und mancher Fang größer als erwartet wird. Petrus hat sich aufgemacht und hat Menschen ins Boot geholt. Ins Boot, das sich Gemeinde nennt. Ins Boot, wo Menschen auf Jesus Christus vertrauen. Also jeden Abend kann ich durch die vielen Fische meiner Kinder daran denken, dass Jesus hilft, dass wir gute Gemeinschaft im Boot der Gemeinde haben. Ich wünsche euch einen gesegneten Samstag.